Genau, hallo. Ähm, ich will gar nicht viel sagen, weil wir es gar nicht als Kundgebung oder irgendwie so geplant hatten. Ähm, aber wir sind heute wegen Lützerath hier. Das ist ein kleines Dorf am Tagebau Gastweiler in Nordrhein-Westfalen, unter dem sich eben Braunkohle befindet, die jetzt auch abgebaggert werden soll. Und dafür wurden in Lützerath die meisten Grundstücke sozusagen enteignet und die meisten Menschen sind zwar nicht mehr in Lützerath. Bis auf einen einzigen Lützerrat. dort. Und wir sind jetzt eben hier heute, um darauf aufmerksam zu machen, weil Lützerath eben so eine Art Symbol geworden ist eigentlich für das 1,5 Grad Ziel. Denn wird diese Kohle unter diesem Dorf abgebaggert, können wir 1,5 Grad nicht mehr erreichen. Und 1,5 Grad stellt, wie wir alle wissen, die maximale erträgliche Erwärmung der weltweit, also die maximale erträgliche globale Erderwärmung dar, die wir hier in Deutschland ja schon längst überschritten haben tatsächlich. Also Lützerath hat abgebaggert, Ziel, was Deutschland in Paris unterschrieben hat. Genau wie andere Staaten, die sich genauso wenig daran halten, was aber überhaupt kein Grund ist, dass Deutschland sich auch nicht daran hält. Genau, in... Ja genau, also in Nordrhein-Westfalen und generell in der Klimabewegung ist Lützerath schon eigentlich so ziemlich allen Menschen Begriff. Und wir wollen letztlich eben, dass alle Menschen Lützerath kennen. Dass alle Menschen überall, mindestens in Deutschland, Lützerath kennen. Dieses eine Dorf letztlich, was nicht... Also was nicht abgewaggert werden darf, weil wir 1,5 Grad erreichen müssen. Wir müssen, äh, wir dürfen diese 1,5 Grad nicht überschreiten und dafür kann, äh, dafür kann schlicht nicht abgewaggert werden. Denn wird diese Kohle verbrannt, wird damit unsere Zukunft und das 1,5 Grad verbrannt. Dankeschön.